Also, Boxbrot weiter und jetzt diese Aufgabe versuchen, lesen und zu lösen versuchen. Und schauen wir das gleich zusammen. Der Median ist gleich in beiden Diagrammen, eindeutig, ist 11. Der Quartilabstand ist im ersten Diagramm größer. Was ist der Quartilabstand? Von da bis da. Ey, da ist es größer. Eine Person mit 9,5 Punkte gehört in Diagramm A zu den 25 schlechtesten. 9,5 Punkte sind da und das ist tatsächlich wahr. Also das sind die schlechtesten. Mit 9,5 Punkt in Diagramm B zu den 25 schlechtesten, 9,54. nee, das ist der zweite Quartil, also die schlechtesten sind da, ganz links, also nein. Bitte daran erinnern, also was das nochmal lesen, wenn das nicht in Erinnerung ist, was das Boxplot tatsächlich ist. Also, der erste Teil ist die 25 schlechtesten, dann in der Mitte 25, noch 25 und dann 25% besten, größten werden, besten. Pff so in diesem fall also bessere, bessere ergebnisse aber auf jeden fall die größeren Werten hat ja äh, 25 der personen haben in beiden diagrammen mehr, mehr als 13 prozent äh, 13 punkte gehabt das stimmt jetzt hier weil das ist in beiden fällen das vierte Quartil. also hier und da sind 25 prozent der personen 50 prozent der personen haben mehr als 13 punkte gehabt nee das stimmt sicherlich nicht Zumindest 75% der Personen haben in beiden Diagrammen mehr als 10 Punkte gehabt. 10 ist hier. Also in diesem Fall kann man das so sagen. In diesem Fall nicht. Auf gar keinen Fall. Weil es gibt schon einen Teil, das nicht zu diesem... Äh, also das ist bis hier 50% und das wird dann geteilt bei äh, 10%. Und das stimmt dann äh, im zweiten Diagramm. Das jetzt hier stimmt im zweiten Diagramm nicht. In beiden Diagrammen. Also hier stimmt es, aber hier nicht. Aber hier stimmt es doch in beiden Diagrammen. Was bedeutet zumindest 75%? 75% oder mehr. Und jetzt hier, der Teil jetzt hier, da sind drei Quartile schon, zweites, drittes, viertes. Das bedeutet, wir haben jedes Quartil 25%, also hier ist schon 75%. Und dann ab 9, das ist ein bisschen mehr als 75%, das wissen wir nicht genau, aber das ist schon zumindest 75%. Und hier ist es genau bei 75%, oder mehr oder weniger. Und das bedeutet, in beiden Fällen stimmt das. Die größte Punktenanzahl in Diagramm A war 17,5%. Diagramm A, 17,5, stimmt doch nicht, weil es gibt auch einen Ausreißer und der ist beim 18. Ja? Gut, welches ist das jeweilige Intervall mit den 25% besten, Prozent besten Ergebnissen? Hier ist es ab 13 bis 18 und hier ab 13 bis 19. Es gibt zumindest eine Person, deren im Punktensummen 36,5 Punkte ist. Ist das eine wahre oder eine falsche Aussage und warum. Schauen wir das kurz. Also, woher kommt diese Aussage, diese Summe 36,5? Also, das ist 19 und 17,5. Ja? Nun, man weiß eben nicht, welche Person diese Punkte hat. Also, man kann das nicht sagen, ob das jetzt eine falsche oder eine wahre Aussage ist, weil wir nicht wissen, ob das jetzt die gleiche Person ist, die in beiden Wettbewerben die höchste Punkteanzahl erreicht hat, also können wir nicht wissen. Machen wir das nächste und das nächste jetzt hier, äh, zweiter Boxplot gefragt, zweites Boxplot hier, die interquartile Abstand ist 4, 13 minus 9 ist 4 und 1,5 mal so viel ist 6. Also, der größte Wert ist genau am Rand dieses Intervalls, worüber, worüber dann ein Ausreißer gäbe. Gibt es in diesem Fall nicht. Sie ja? äh, sind schon berücksichtigt. Hier. Moment, machen wir auf das nächste. Das ist das gleiche, wie das erste Boxplot. Hier oben. Was ist der unterquartile Abstand jetzt hier? 3. Da muss 4,5 mehr sein, also ab Ende des äh, dritten Quartils, also 13 und 14,5, 17,5. Und das ist tatsächlich ein Ausreißer, der berücksichtigt wird, weil der Abstand vom Ende des dritten Quartils mehr als 1,5 mal des interquartilen Abstand Abstandes ist. Machen wir jetzt das nächste. kennen wir sowas sagen? Äh, nie Wieso? Wir wissen, genau wissen wir über 25%, äh, 50%, 75% und äh, 100%. Dazwischen weiß man eben nicht, wo 80% ist. Es könnte alles so pff, ganz am Rand des ersten Quartils sein und dann dazwischen gar nichts. Also man hat keine Information bei einem Boxplot, wo genau die Werte sind. Und daher kann man das hier nicht beantworten. Das kann man nicht mit Sicherheit sagen. Und beim siebten. Man kann das wieder noch nicht sagen. 12 liegt da. Äh, eigentlich doch kann man schon sagen, weil hier ist 50%. Und zumindest eine Person liegt bei Median. Und daher kann man mit ziemlicher Sache, äh, Sicherheit äh, sagen, dass es halt nicht so ist das könnte man nur dann sagen wenn gefragt zumindest elf punkte wäre ja? dann könnte man sagen ja zumindest 50 prozent haben zumindest elf punkte aber bei 12 kann man das nicht mehr sagen das ist eigentlich eine falsche aussage weil sicherlich ein teil von diesen 50 prozent hier darunter unterhalb von 12 gehört gut danke sehr